hey leute und herzlich willkommen zu let's play Hearthstone. wir spielen heute ranked ähm, es ist seit langem mal wieder ein video von heart wo ich kommentiere ich werde bei whatsapp zugespammt. ich bin zufrieden mit der hand eigentlich für den anfang grüßen wir mal Obt, ich ja vergessen auf n zu klicken euch bei mir Dann mal schauen, was der Typ macht. The Rider. Nee, The rider Was The Rider, Alter? Oder The D-Rider. Hm, der macht nichts. Scheint wohl auf Kars zu sein. Na doch nicht. Da hat er sich bewegt. Ich komme jetzt eigentlich so einer, der die ganze Zeit robt. Bringt das ist echt nicht. Ich meine, ich weiß, dass du nicht AFK bist. Ich fahre nicht drauf rein und balle alles raus. Ich will der <lacht> das jetzt echt durchziehen? Nein, will er nicht. Oh, ist das Backstep? Ach nee, was Backstep, Alter. Lol, der, das ist so ein okay. Scheint wohl ein Control-Deck zu spielen. Jetzt haut der Bergstep raus. Los, ich weiß genau, dass du es tun wirst. Lol, okay. Damals habe ich kein Problem, die beiden schon mal weg haben. Dann können wir jetzt mit den richtigen Karten anfangen. Hehehe. <lacht> Lol. Raptor ohne Value. Gerne. Habe ich kein Problem mit. Oh, süß. Ganz düster Typ. Der scheint wohl nicht zu wissen, was er da tut. Naja, kein Problem gerne zeige ich dir mal wie es aussieht wenn man vernichtet wird warum hat er was hat Was spielte dafür ein deck oh, aber jetzt macht er hier einen comeback -Attempt. der will wegkommen der typ hm, wie spiele ich das ich mache so dann mach ich so, nehm den einen Damage gerne, Faze das hätte ich mal früher sehen sollen, egal mach ich so dann zeig mal oh oh oh Devil Beef macht er sich nicht auf seinen Hero... oh ne alter ich glaub's nicht Dafür coins du dafür benutzt du deinen scheiß fucking coin gerne so, ich habe kein problem damit mach ruhig hm, ich wusste ich wusste dass er das macht ich habe es gespürt dass er diese scheiß karte hat alter ich habe es gefühlt Ich hasse ihn, Alter, ich hasse ihn. Ich hasse dieses Deck. Ich weiß genau, was für ein Deck er spielt. Hm, cool. denke, ich mache das nicht. Nee, das mache ich nicht. das wird langsam echt hässlich Ja, da kann man nichts machen wa? kann ja nicht jeder so hübsch sein wie ich <lacht> Hm. Ich glaube, das war ein Fehler. Das war eindeutig ein Fehler. Hundertprozentig ein Fehler. Oh nee, Alter, das war so ein richtiger Fehler. Oh Gott. Fünf Leben. Ich kann nichts tun. Jetzt habe ich drei Leben und kann immer auch nichts tun. Well played, ja. well played da ja, kann ich nichts überleben der hat mir gegeben aber das ist ja kein problem wenn wir gleich noch mal spielen werden irgendwie verliere ich immer gegen diese klasse so seit ich weiß auch nicht was das ist ich habe lange nicht mehr gegen ein shame hingespielt die behalte ich einfach mal ich meine der spielt ja auch akro also das wird das kein problem sein den zu behalten wenn da auch drei Mio minions raushaut dann kann ich den sehr früh auf dem feld rufen was der Coin für seinen Dings? Okay nein, der Coin für Flame Juggler Und <lacht> trifft mein Face. Kann nur so viel Pech haben. Ich greife natürlich kein Minion an, weil ich hoffe, dass ich mein Oh, jetzt kommt er mit dem Golem am Start. Dass ich mein. Oh, wie heißt die Scheiße? ich meinen golem ziemlich früh raushauen kann nach ihr es bin ich glücklich oh, perfekt okay, noch ein bisschen face damage bis jetzt ist alles gut der hat nur zwei mana ist auch gut oh der macht so Oh, oh, shit, okay, das ist nervig. Ja, das nervt mich jetzt ein wenig. Schauen, was wir bekommen. Und Flame. So mal Mana. ich glaube ab jetzt könnte er sein 7 7 spielen was jetzt echt hässlich wäre Wenn das na oh, gut zum glück alter zum glück der will face damage pushen ich schön auf die fresse will er mir geben so wie mache ich das Wenn ich das so mache dann Überlebten Taunt. Was für immer mehr. Ich überleben sogar beide Towns, Lol. Da habe ich mich ein wenig verrechnet, aber so es ist Vorteil. Oh Mann, ich will gute Mathe sein. Ich glaube nicht. Oh, der Juggle trifft mein Face. Das ist gut. Sehr gut sogar. Oh cool. Was versiehen wir? Okay. Ja, der Akros Charme bekommt richtig schön Akro ins Gesicht. Oh, jetzt hat er den Doomhammer, Alter. Das ist hässlich. Das ist richtig hässlich. Hm. Ja, was tolles. Ah, ein White Walker. Den muss er zweimal mit seinem Doomhammer hitten. Wenn er keinen AOE hat dann der sieben leben ich habe ja dann habe ich gewonnen aus wenn es ein tor bekommt er bekommt ein tor aber es ist gar kein problem noch das stört mich gar nicht ich habe gewonnen ich habe ja meinen schönen Silence hier auf der hand ich hoffe ich habe mich nicht verrechnet Nope, ich habe mich auf jeden Fall nicht verrechnet. Dann, well played, mein Freund. Das war's dann mit der heutigen Folge von Let's Play. Warum mache ich das? Hearthstone. Wenn ihr Missplays gesehen habt, schreibt es in, in den Kommentaren. Ihr dürft mir gerne ein Like da lassen. Und ein Abo wäre auch nice. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal.